Wir sind hier Nachbarn und die sind sofort, als wir haben uns mit cs mit, mit Pfefferspray besprüht. Da haben wir uns auf uns eingeprügelt. Wir saßen hier. Die haben hier nichts zu suchen, die Arschlöcher. Ja, ihr